Moment, woher kenne ich den Soundtrack denn? Der ist doch von... Das ist doch von Edge One. Das ist doch von dem, dem Anime. Ist ja cool, Leute. Das ist der Soundtrack von dem Anime. Den gibt es jetzt hier im Radio. Boah, ich habe gerade richtig Gänsehaut. Ist ja krass. Ist das cool. Ja, genau, Dufte. Da kommt der Song von der Serie. Boah, es ist so genial. Und das, das liebe ich. Ja, diese große Welt, in der alles irgendwie zusammenhängt. Wahnsinn, ist das cool.